Das, ich meine, wenn wir uns nicht dafür, sagen, aussprechen positiv, die Gefahr besteht, dass es halt nachher nicht bei uns äh, entsteht, sondern dass es halt nachher dann vielleicht in Doppel und in der durchgebaut wird. Und äh, das ist die Frage, wie wir uns dafür jetzt aussprechen. Was gibt es ihre, von Ihrer Seite ja, für Wortmeldungen dazu? Jetzt habe ich eine Frage, bitte, bitte. zum ersten Punkt, Erholungsraum, keiner gar auch. Ja. Uh, was wird oder was ist denn da beabsichtigt oder angedacht? Weil was müsste man da umbieten? Weißt du bei den Informationen dabei? Mit dem Gemeinderat das alles gefunden ist? Ich habe was Zeit ich hab Okay, Okay, gut. Ja. Ich war schon ja. da, uh, was Bauausschuss war, was im Gemeinderat war, aber ja. da war die Maßnahme Erholung. es keiner gehabt, auch keine Diskussion mehr. Ja. Ja. Ja. Da geht es ja nicht so sehr so, sag ich mal, um diesen Bereich, da geht es eher darum, was die Wasserkraft anlangt, was die Photovoltaik anlangt, äh, Windkraft äh, und die Biogasanlage, äh, und diese Dinge anlangt, äh, im Bereich jetzt äh, Das ist jetzt, sage ich mal, dass man sich dafür nachher dann ausspricht. Äh, Holzraum, äh, Keinach auch, passt nur, das ist ein Bereich, der Keinach und dann hat man dann Spazierwege entstehen sollen, wo ein Pumping sein und man Spazierweg gehen das ist alles, das, das wird dazu nicht Bitte, Stefan. Ich meine, das sind jetzt alles, so wie im Projekt damals vorgestellt, beabsichtigte Dinge, ob jetzt wirklich alle Teilmaßnahmen umgesetzt werden können, haben wir damals gesagt, können wir noch gar nicht sagen, weil mit nur Wasserkraftwerk Wasserkraftwerk in Schwäbe gestanden ist, ob das ja. überhaupt geht. obwohl so jetzt ja. also also also nur keiner kein ja, und von der Wasserqualität her wäre es möglich. Ja. Also das ist eine Frage des Betreibers, wie weit das jetzt umgesetzt werden kann. Im Zuge dessen wäre natürlich diese, diese, diese Erholungsraum keiner auch, wenn man da was durchstaut, noch danach und möglicherweise einen, einen Schwimmteig auch hat für die Bevölkerung, würde sich dadurch daraus... Ist ja nur ein Grundsatzbeschluss heute. Ja, ist nur ein Grundsatzbeschluss. Das ist nur gar nichts von unserer Seite her, sage ich, jetzt der Fix, sondern die müssen erst einmal selber bei der Energie bei sauber Saubermachen bei der Holding Graz äh, einen Grundsatzbeschluss von der Gemeinde hat, ob das überhaupt äh, erwünscht ist, damit sie dann die erforderlichen Gelder bekommen. Und da geht es ja doch immerhin um Investitionsvolumen von über 20 Millionen Euro, äh, was ja nicht so wenig ist, und womit ja auch sehr viele Arbeitsplätze einhergehen, zum einen, der glaube auch ein Nutzen für die Bevölkerung da ist, so wie er da jetzt auch der Seite angeführt ist, keine Kosten für die Gemeinde. Einsparungen bis zu 50 Prozent von Verwertungskosten für unseren Verwertungs Biomasshaushalt in der Gemeinde. Äh, dann steigen wir jetzt auch, das erneuerbare Energie aus hier, als lokale Erzeugung. Wir werden Energieautark Energie auch da noch einmal. Sollte man im Sinne der immer immer größten Und es gibt also, viele weitere. Ähm, große Wird das dann an den Radweg angekommen, der da schon mal kommt? Das würde machen, ja, also, Das ist gut. Ja, Bernd, okay. Ich habe gern eine Frage. dass es Biogas Ja, das ist, auch, das ist nicht der so, Also mit, ich so, glaube, das ist noch nicht alles auswandert, es geht um eine grundsätzliche Ausschau. Die müssen erst einmal schauen, ob sie überhaupt Grundstücke noch haben. Und wenn es dann wirklich haben, sie müssen ja erst einmal schauen, wie es mit der Wasserkampf ausschaut. Das heißt, die Grundstücke besorgen Sie sich selbst. Ja sicher, klar. das ist alles. Wir seitens der Gemeinde, uns entstehen absolut keine Kosten in dem Zusammenhang. Ja, bitte. Das ist eine was müsste jetzt da zum Beispiel umgewidmet ein werden? Eine Photovoltaikanlage, die bauen sie auf sehr, scheinbar, sehr anlassig drauf. Du brauchst dafür eine Umwidmung. Oder eine Flächenwidmungs äh, bestimmte Flächenwidmungswidmung brauchst du schon. Auf den Grundstücken, das heißt, wenn du jetzt einen Acker hast, dann wird einfach eine Photovoltaikanlage aufgestellt. Du brauchst dafür noch besondere uh, Widmungen. Und für alles, also fast alles für Wasser, für die Photovoltaik, für die Dämmlinge für die Biogasanlage, für die Biomassenvergaser, für, für, für das brauchst du alles Eigene Biogasanlage Bio haben Sie gesagt, im Industriegebiet. Ich glaube, es kommt alles ins Industriegebiet. Alles, ja, das ja. ist nicht so, dann braucht man kommen. So ein kleiner Teil, alles, wenn das ah, anschauen, so kommt es auch. Das ist das an ja, ja, das ist, immer das. Also Dahinter stehen, glaube ich, sind zusätzliche landwirtschaftliche Flächen notwendig. Ja, sicher. Ja. Wir brauchen. Aber die müssen umgewidmet werden. Ich glaube, die brauchen in der Größenordnung um 3 bis 4 Hektar. Maximal ist also der Erholungsraum. Keiner ja, das, heißt ja genau, das Keiner kann das auch besser. betreiben, denn die betreibt die Geschleiermarkt oder die Holding oder betreibt es eher auch die Gemeinde. Ich denke, das ist einfach für die Allgemeinheit noch ein Bau. Ja, das ist ein Teil, der was getan hat. Das ist kein Getan, das war es. Das ist so schon ein Teil der allgemeinen Arbeit. Man kann ja hingehen und betreiben. Das heißt, wenn wir das errichten, dann sind Sie dafür verantwortlich. Dann. Ja, ich verstehe, es ist ein gewesen, sein, ist ein Kropfwerk für die Fischerabstiegshilfe. Und in dem aber kann man mehr so treten wenn man aufgespringt, wenn genehmigt hat, wird für das weiße in die Länge gezogen, das wird wahrscheinlich keiner erholungsform sein. Das Wasser steht da in der vor, das ist ein ist für das ist ja die Keiner, keine die Wie geht es nach dem Grundsatzbeschluss weiter, was ist für ein Zeitrahmen, was, denn, was, ja, was zu erwarten die müssen, ist? Die müssen dann in ihre eigenen Gremien gehen bei der Regeln und der Energie Steimer, und Saubermacher, sauber machen, damit sie diese finanziellen Mittel, um das weiter betreiben zu können, dann noch einmal halten. Das ist alles. Da. Und alles Weitere wird sich nach diesem Beschluss noch dann ergeben und sobald ich neuere Informationen habe, würde diesen das nicht mehr Okay, also momentan weiß man nicht wann, wenn es so heute halt, äh, über die Bühne geht, wann die dass passieren, was passiert. Ja. ja, das heißt, es dauert auf jeden Fall mindestens eineinhalb Jahre was, bis die einmal von der Planungsseite her noch einmal so weit sind, dass sie mir was sagen können. Also früher sicherlich nicht. Mitgemacht. Ich schneide es nochmal an, Erholungsabend keiner auf. Ich kenne die Probleiben, wo hinten sind, ja. in der Adolwäge, hinten ist derzeit vorrangig Landwirtschaft. Wo, wo, wo steht du denn da? Hier, hinten, weil keiner kann. Das hier. Kein ich keiner Ahnung Da steht ja da, Erholungsraum, keine Ahnung. Zwischen Freilich und Europa. Zwischen keiner. Also, der Autobahn. es da? Da ist es von oben. Sie haben die Ahnung. Aber ich muss hier schon, wo ist es eigentlich alles vorrangig Landwirtschaft. Ja. Er ist seit dem Flächenmitglied und Landwirtschaft. Das sollte auch so bleiben, dass man da Flächen hat für Landwirtschaft, dass man gut, man hat man hat ein Wohngebiet und das sollte auch so getrennt bleiben. Ich glaube, daran wird sich nichts ändern, Christian, es geht ja schlussendlich darum, das ist auf einen bestimmten Bereich einfach begrenzt. Und da geht es jetzt nicht darum, dass man landwirtschaftliche Flächen dafür jetzt auch die das hält man nicht mehr an, praktisch. Bis dann die da repariert. Gut. Das ist nur ein Einsteller, Beschuss. Ja. Aber mit dem, der Bauern kann man ja, auch dauerhaft mit dem Mord anfreunden, weil du das Grenz einfach auf den, den Industriebereichen, wo das Ganze nicht geschaffen ist. Dann kann man nicht vorstellen, dass die das Energie steigern, und jetzt da hochmäßig in den Herumlaufsraum ja. oder was da investiert. Nein, ich nehme an, das wird so sein. Das ist so eine Das ist ja damit das ganze Projekt. Wie schaut es von einer Seite her aus, Stefan? Ja, von einer Seite. Sind Sie da Gibt es von einer Seite noch Fragen? Ja, Gut, dann stelle ich den Antrag. Entschuldigung, was? Das? Ja, das habe ich schon fast. So ich der Gemeinderat möge die Zustimmung zum ja. Projekt, der Öffnungs und Boch, ohne große Beteiligung der Marktgemeinde die um die Absichtserklärung der Ummittlung von geeigneten Grundstücken für die geplanten Maßnahmen, sofern umsetzbar beschließen. Die geplanten Maßnahmen im Detail, Erholungsrahmen auch, Wasserkraftwerk 300 bis 600 kW, Foto-Modellkanlage, die 50 kW, die die circa kW mit Bürgerbeteiligungsmöglichkeiten, dann Geimundgasanlage 1 bis 2G, Western Energy Center, Biogasanlage 3,7 Millionen PLW-Kilometer, dann Biomasse, Vergaser, Wärmekoppelung und kurz und knipsflächen, Energieholz. Wenn Sie mit dem Antrag in der vorliegenden Form einverstanden sind, dann bitte ich um eine Zeit, bis zur Zustimmung. Danke, einstimmig. Gut. Wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt, Bürgerwünsche. Ich darf den Stefan bitten, das ist ein Antrag. Euer Tagesordnungspunkt. Ich würde mir wünschen, dass wir diesen Punkt vielleicht immer, auch, wenn wir im Zuge unserer Hausbesuche sind, ganz viele Bürgerwünsche an uns herangetragen worden. Ich habe sie hereingeschickt, ich weiß nicht, ob man sie da auftun kann. Es geht da einerseits. Ich habe sie jetzt schon beantwortet. Bitte. Können wir es vorlesen? Ich ja, Das kann ich nicht so ich das ist doch eine Einfahrt, eine Hauseinfahrt und die kann ich dort sehr schwer ausbauen. Nur die Hauseinfahrt oder ob du das zu dem BMU bauen kannst? Zum BMU bauen kannst du, oder? Nein, ich meine, das geht direkt ja. gegenüber. Es ist gegenüber ein Telegrafenmast und doch hängt der Töne da flogen. Ich glaube, ist da. Aber es ist die Einfahrt zum BMU. Nein, Nein. Das, das ist das Vorwort, wo man vom um Vorwort wechseln also, kann. Zum Vorwort wechseln ist das ja was. Ja. Das wird, ich schaue, wie er es was sagt die Schutzwege für des Landessteiermann, bitte? Wenn du als Kinder das Landessteiermann, die Tour Natürlich ist es wirklich fertig, wenn man sich das anschaut, dass zwischen den zwei Bushaltestellen, die meisten Kinder vorne und die ganzen, die da hinten, aus der Bereich kommen, wo du warst, die kommen dort alle, das Problem ist, das ist schon und es besagte Information, wir sollten für, die Hände, für die Also ich war gerade mit Herrn Stadler vom Ersreferat oder der BH. Er hat gesagt, die Grundvoraussetzung, erster Schritt wäre mal eine Fußgängerfrequenzzählung. Erst wenn die Frequenz erreicht ist, die da in der Richtlinie drinsteht, da haben wir sie nachher. Äh, mindestens 25 Fußgänger in der Spitzenstunde oder mindestens 60 in vier aufeinanderfolgenden Stunden, äh, wobei Kinder mehr zählen, also du brauchst nur 15 Busgänger pro Stunde, wenn es Kinder sind, oder 12 Uhr. Das wäre einmal der erste Schritt, dann musst du prüfen, wo sie wirklich die Straße queren und nicht wo es gewünscht ist, dass der Schutz also wo sie tatsächlich, wo die Stelle ist, wo die meisten die Straße queren. Und dann werden auch erforderlich, eine wenn das alles erfüllt ist, dass die Frequenz passt, tatsächlich die gefahrene Geschwindigkeit, also nicht die Beschränkung von 50 km h sondern was wird tatsächlich dort gemessen, wie schnell so ein Autos unterwegs ist. Alles, was über 60 kmh ist, wird kein Schutzrecht bewilligt, weil einfach zu gefährlich das ich glaube, ich das ist. Du hast ja welche davon uns gehört? Oder? Ja, aber vorher. Ja, ja es ist, ist ja schon ein worden, es ist schon mal gelesen worden, es ist ja leicht drüber immer 50 kmh. <lacht> Die Problematik, die, Problematik ist, ist, und so die Problematik ist, dass wir keine 15 Fußgänger pro Stunde zusammenbringen können. Okay? Das ist in der, in der Spitzenzeit. In, in der, der Früh Frühling, der In der Vorschein, ja, aber du brauchst es in einem Tag verteilt durch den Jahr. Na, da steht nur ja, mindestens in der Spitzenstunde. Pro Stunde. Ja, in der Spitzenstunde. In der Spitzenstunde. Ja, aber dann merken wir, dass die Fußgänger mindestens 15 Fußgänger pro Stunde ausgehalten also werden. dann ist es Fahrzeugfrequenz, das, ich hab hab das, sein sein und das wird wahrscheinlich weniger. Das Problem sein und dann noch die Bilder nicht mehr. Aber im Zuge des Kreisverkehrs wäre wahrscheinlich die Druckknopfanbluten immer zu gebrauchen die könnte man ja nachversetzen. raufversetzen. Das Problem, ja. Ich weiß nicht, ob schon jetzt noch was ist. Ja, das war der halt Anliegen der Kinder. Du hast die Richtlinie nochmal? Ich darf es sogar schicken, das schickt dann auch noch. Wir gehen noch weiter, das ist sehr umfassend. Gut. Die nächste Schauspielerin. He <laughs> said,